die von 52 bis äh, 61 stattgefunden hat und die habe ich als Studierende vor vier Jahren am Institut 5 für Psychologie kennengelernt. Damals wurden 4.800 Kinder umfangreich während zehn Jahre untersucht. Diese Akten sind wiedergefunden worden von damals. Das waren medizinisch-psychologische Untersuchungen an sechs Standorten. Die sind auf der Karte angezeichnet und damals war die Frage, wie geht es dieser Generation? Kann die überhaupt den wirtschaftlichen Anforderungen äh, mithalten? Damals die Akten wurden mit Lochkarten ist. Und ähm, jetzt war die Frage, kann man diese Studie reaktivieren? Da habe ich dem Professor erzählt, klar kann man das machen. Man könnte zum Beispiel ein Crowdfunding machen und äh, das Ganze mit Blogs und Social Media Open Access begleiten, alle Akten äh, oder alle Formate dort äh, darstellen. Ähm, man muss natürlich den Datenschutz beachten, weil es sich um sehr heikle Person, äh, Personendaten handelt. Man könnte freie Software entwickeln, mit der man diese Anfragen bei den Einwohnermeldeämtern automatisieren könnte. Und als nächsten Schritt könnte man ein Crowdsourcing machen. Die Datenbank ist fertig. Die Ergebnisse, eine Sekunde, äh, sieht man wie folgt. Dort sind die Nachkriegskinder und die Hälfte der Leute habe ich jetzt hier Wie es weitergeht, erfahren Sie auf Poster 52.